Willkommen für Wunderbarmen, wie ich es mein heimt Ich begrüße euch. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Heute mit einer neuen Folge von Wir Schnacken. Wie ihr sehen könnt, haben wir dort im Hintergrund eine, einen Haufen Schimmel an der Wand. Ich ziehe euch das mal ran. Der sieht nicht sehr appetitlich aus, wie ihr sehen könnt. Ja, und ich habe den jetzt schon ein paar Mal beseitigt. Leider kommt er ständig wieder und äh, Deswegen bin ich momentan dabei und beseitige ihn alle zwei Tage etwa. Daher steht auch unser Möbelstück hier vorne, äh, leicht im Wikro, wie ihr sehen könnt. Ja, ich habe leider nur sehr wenig Platz, deswegen ist die Aufnahme ein bisschen eingeengt, denn mehr gibt es die Wohnung leider nicht mehr. Ja, wichtig ist, wie schafft man Schimmel eigentlich? Den Schimmel gibt es einige Mittelchen, die helfen, zum Beispiel essig ist sehr gut, Chlorreiniger mit einem Mindestanteil von 3% Chlorhilfe, Alkohol mit mindestens 70% Alkoholanteil, am besten aus der Apotheke und Schimmelentferner aus dem Handel, aber die sind meistens nicht ganz so voll Für ja, und hier bestimmt sich doch mehrere verschiedene Arten von Schimmel. Der hier scheint recht aggressiv zu sein, ich bin der kein Schimmelentzahler, sonst wüsste ich, was das für ein Schimmel ist. Der kommt jedenfalls immer bei uns, wenn es anfängt zu regnen, draußen und na, das hier ist halt ein Außenwand und da kommt er halt wunderbar raus. Schön ist, dass ich den Schimmel auch nochmal abgrafieren muss bei unserem Vermieter. Das mache ich jedes Mal mittlerweile, bevor ich ihn entferne, damit der Vermieter sehen kann, dass ich keinen Schluss erzähle. Ich meine nämlich manchmal, dass der Vermieter an dem Schimmel schluss ist Gut, man verstimmt es, aber nicht gemacht. In unserem Fall hier ist es nicht so, denn alle zwei Jahre ungefähr wird der Schimmel so entfernt ja, und gemacht wird am Hauptverhältnis. Die meisten Schimmelarten sind gesundheitsgefährdend und äh, daher sollte man sie auf jeden Fall entfernen lassen. Und wenn der Schimmel eigentlich so groß ist wie bei uns hier, sollte man einfach mal kommen lassen. der ist jetzt mehr von zwei Tagen gewachsen. Ich habe es in verschiedenen Essigessenz habe ich durch, Alkohol habe ich schon versucht, Handel habe ich drei verschiedene versucht und Chlorin gab ich auch schon ein paar Mal Der hilft eigentlich am besten. Also bei diesem Schimmel momentan. Ja, bevor ihr Schimmel vom Fachmann lasst, sollte abgeklärt werden, wer für die Beseitigung zuständig ist. Ich dachte, das ist wichtig. Viele Vermieter schicken aber, nachdem sie informiert wurden, dass Schimmelbefall vorliegt, gleich eine Firma, die das macht, auf ihre Kosten. Denn immerhin ist ihr Haus, ihr Objekt und die wollen ja auch nicht, dass es, wie man sagen, ähm, im Haus wächst und das Haus schädigt. Schimmel kann Häuser aufgemacht schädigen. Andere Vermieter, die schicken erst einmal jemanden, der sich anschaut. Dann dauert sehr ewig, bis jemand kommt, der es wegmacht, oder der sich noch einmal anschaut, oder sie sehen einen Rechtsrad oder ähnlich ist. Habe ich auch schon erlebt. Hier ist es so, dass. Die Hausverwaltung ist jemand, der sich anschaut, wegen Corona, wird das eben nicht so schnell, meinen sie, und deswegen dauert das, dass der Stadt Zeit drei Wochen, äh, fünf bis acht Wochen, bis einer kommt. Ist doof, weil ich alle zwei Tage, wie gesagt, Möbel Müll darf und den Schimmel entfernen muss, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich kann zwar die Miete mindern, aber den Stress dieser Vermieter ich mir gerade nicht geben. So. Andererseits, kann man natürlich auch sagen, dass die Experten dann auch prüfen, ähm, was Sache ist bei dem Schimmel und dann auch einen Ausdruck geben können, ob der Schimmel durch Luftverhalten oder zu hohe Luftfeuchtigkeit ist. Bei uns sieht man aber, dass die ganze Wand da vorne mittlerweile nass ist. Da können ja auch mal kurz ranzoomen. Deswegen stehe ich gerade noch hinter der Kamera. Seht ihr hier? oben ja. sieht man, da ist dieser Strich von der Feuchtigkeit. So, das geht durchs Mauerwerk, durch das Schimmel, und daher ist das auf keinen Fall die Schuld vom Mieter. Ja, Schuld vom Mieter kann es auch sein, wenn er gar nicht oder schlecht heizt. Sollte man sollte die Wohnung auf jeden Fall einmal im Jahr ordentlich durchheizen, dass die Wände komplett trocken sind. Die Wand hat momentan eine Wandfeuchtigkeit, die habe ich gemessen mit einem Zapfenmessgerät, von 37 Das ist viel zu hoch. Und daher dachte ich, ich zeige euch das mal, wie hier gemacht wird. So. Wichtig ist, ihr sollt kommentieren, was ihr tut. Also erst der Mieter anrufen, sehen, was er sagt. Wenn er sagt, dauert lange, dann solltet ihr den Schimmel selber entfernen, aber vorher fotografieren. Und auch aufschreiben, an welchem Tag und zu welcher Zeit ihr den Schimmel entfernt habt. Also nicht die Uhrzeit, sondern einfach äh, also nur morgens, oder abends. So, wie entfernt man Filme? Man sollte natürlich erstmal die befallenen Möbel von der Wand oder vielmehr die Möbel von der befallenen Wand weggerücken, damit man drankommt da und äh, dann den Schimmel beseitigen kann. Als nächstes sollte man ein Tuch unten auf den Boden legen und zwar dort, wo die Stelle befallen ist. Das mache ich später noch. Ich komme hier mit einer Kamera da schlecht vorbei. Wie gesagt, das ist ein bisschen weg. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt hier zwei Möbelstücke mit den in den Raum reinschieben musste. Und, äh, nicht ganz ideal. Ja, das Tuch auf dem Boden ist dafür da, damit das Gesprühte äh, nicht auf euren Boden kommt und euren Boden beschädigt, sondern dann dort aufgesaugt wird. Auch, dass die Schimmelstücke und die Stücke vom äh, abbruchenden Mörtel ähm, oder der abbruchenden äh, Farbe unten auf dem Tuch landen. So, was äh, muss man als nächstes tun? Ihr sollt auf jeden Fall für Ihre eigene sorgen und eine Maske aufsetzen, die ihr wollt, die Schimmelspuren, die ihr verkrügt, nicht einatmen. Und auch den Geruch äh, des Schimmelsprays, der manchmal echt spezialisch ist, sollte man nicht unbedingt einatmen. Ich habe dafür eine wunderbare FFP2-Maske, die ihr bestimmt noch aus äh, Corona-Zeiten kennt, als ihr sie noch tragen musstet. Manchmal muss man sie immer noch in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Ich habe davon jedenfalls einige und die kann ich dafür auch verwenden übrigens auch schon früher gemacht ja als erstes muss man dann nachdem man das Tuch ausgelegt hat mit einem trockenen weichen tuch äh, den schimmel von der wand abwischen und danach wird dann die wand mit dem schimmelspray besprüht und das in meinem pflanzen diesmal chlor -Reingang. mit einem gehalt von äh, 4,3 chlor da schon zum das wird dann etwa 20-30 bis Minuten einwirken lassen und danach mit einem trockenen weichen Tuch abgewischt. Dann wartet man noch mal ein bisschen, für etwa 5 Minuten, und sprüht dann diese Stelle noch einmal ein. Und wartet wieder etwa 20 Minuten und ihr noch einmal ab. Und äh, wenn ihr das getan habt, lasst ihr die Wand trocknen und stellt dann am besten, wenn ihr es morgens äh, gemacht habt, den Firmärzahn am Abend. Versuchen. 5-6 Stunden später, das Möbelstück erst wieder ran und ihr solltet dabei einen Abstand von 7-10 cm verwandt Wand wahren. Wenn ihr einen Lüftentfeuchler habt, stellt ihn hin, macht ihn an oder stellt ihn nur hin, wenn es einen äh, Passiv ist. Der zieht auch ordentlich Feuchtigkeit. Was nicht. Und äh, es gibt Luftreiniger, die helfen dabei die Schimmelsporen der Luft zu beseitigen, sodass ihr es in der Wohnung verteilen könnt. Und auch links ihr euer rum. So, ich gehe nach dem bereitigen des Schimmels grundsätzlich immer duschen, weil ich der Auffassung bin, dass ja auch Schimmel in meinen Haaren und in meinem Körper und so weiter hängen und das will ich nicht. Daher dusche ich die Nachtmassen weg. So, dann dränge ich mich jetzt mal an der Kamera vorbei und werde äh, versuchen, hier den Schimmel zu beseitigen, den ich hier Teil, Teil habe. Die Maske jetzt schon auf. So, was du und ich bin mich jetzt hier vorbei an der Kamera. So, ihr seht mich. ist bisschen schwarz, ich bin da. So, Kabel kann der Mikrofon So, hier ist das Hier ist zwei Hier ist das Und dann habe ich hier noch die Bodentuch, das auf Boden Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich weiß, ich so, ändern kann, kann ich hier, äh, dann So, wird man a gerade nicht gesehen. so So, jetzt geht es über. Und die Seite, hier ist das besser. Und so, das sieht auch äh, hier aus. Das ist mal natürlich Das Falsch. Das ist eigentlich eigentlich Das ist müssen. Das ist das Falsch. Das ist das Das war, trotzdem noch der Lass, der da war. das noch ich Rest der Falsch. Das ist das Das ist Das Ich habe die auch vorhin schon angefangen, bevor ich auf diese Video gekommen bin, von daher dass es wirklich funktioniert und dass die Wand danach auch gut pulsen. <lacht> zu machen, dass dann der Zeitraffer auf die ganze hier. 6 Uhr paar Minuten, so, wie wir schon mal vorbei hier sehen ist. Aber ihr seht schon, dass es nicht mehr ganz so schlimm aussieht gerade. Das aber ein Trugschluss ist, es ist schlimm. Wie gesagt, in 20 Minuten? Sehen wir uns wieder. So, das seht ihr hier? Hier habe ich noch nichts gemacht, hier zeige ich es euch jetzt wirklich von Anfang an. Das weiche Tuch, mit dem ich hier den Schimmel von der Wand wische So, hier vorne scheint die Wand ein wenig ähm, gerissen zu sein. Liegt wahrscheinlich an der Feuchtigkeit. So. Seht, ich wische den schimmel überall weg so, so. sind auch ein paar späne von dem putz abgekommen so und danach besprühe ich es wieder mit meinem schimmelentferner großflächig so. Ihr erinnert euch das handelt sich dabei um chlorreiniger Und weil wir das Tuch hier gleich nicht mehr brauchen werden. So. Denn mehr Stellen habe ich zum Glück nicht, die verschimmelt sind. Gehe ich jetzt her und wische den Boden schnell hier mit diesem Tuch weg. So. Ja. Ja. Auch nochmal kurz hier oben drauf. So. Da ist es eingespült. Und kann später richtig gemacht werden. Der Boden ist kurz gewischt, sodass dort nichts mit dem Boden passieren kann. Hier kann man noch mal ein bisschen sprühen. So, nochmal nachwischen hier. Und schön einwirken lassen. In 20 Minuten seht ihr auch dies hier wieder. Bis dann. So lieben, die 20 Minuten sind um. Und äh, ich habe wieder Maske auf. Und werde mich jetzt dran machen dort in der Ecke äh, zu putzen. Dafür schleiche ich mich wieder an euch vorbei. Achtung, da komme ich. So, wie gesagt, eng. Aber gerade nicht zu ändern. So, jetzt. Habe ich hier auf jeden Fall schon einmal ups, dieses wunderbare Tuch hingelegt, mit dem ich jetzt hier einmal alles abreiben werde. Wo ich gesprüht habe. Ja. Ihr seht, dass hier schon einiges verschwindet, aber leider nicht alles. Und ihr seht, dass hier auch Stücke leider runterfallen. So. so, die Wand hier bockelt ein bisschen auseinander an der Stelle weil die eben sehr feucht ist von außen. So, hier hinten putze ich auch gleich noch ein bisschen weg hinter mir. Nur auf Nummer sicher zu gehen. So, dafür drehe ich mich jetzt um. Mache es hier hinten. Wo ich auch vorhin gespült hatte, wie ihr euch erinnern könnt. und sicher war ja sicher. So. So, nachdem ich das geputzt habe, lege ich das Zug erstmal hier oben drauf und spüre alles noch einmal kurz ein. Das dauert dann wieder etwa 20 Minuten zum Einwirken lassen. Ja. Am besten immer, wie gesagt, ein bisschen mehr spülen, dass der Schimmel vorhanden ist, weil er garantiert auch irgendwo außenrum schon gestreut hat und seine Spuren dort kleben und das äh, ihr wollt ja möglichst alles weg haben ne? so. so danach sollte ich hier unten auf dem Boden auf jeden Fall noch mal kurz mit dem Tuch nachwischen So. Ein bisschen einschlagen so. ja das ganze hier lasst ihr jetzt dann wieder 20 minuten trocknen dann wischt ihr dann noch mal kurz drüber und dann sollt ihr etwa vier stunden später könnt ihr dann eure möbel wieder ranschieben. dann ist das auf jeden fall trocken ja, und dann könnt ihr hoffen, dass es nicht wiederkommt. Normalerweise streift man danach die Wand noch, damit diese Löcher hier vorne nicht mehr da sind. Das Ganze etwas unschön machen. Und damit auch der Schimmel, der eventuell noch da ist, in der Wand versiegelt wird. Dafür gibt es übrigens auch spezielle Farbe, die Schimmel abhält. Und die Wand abdichtet. Ja, das zeige ich euch natürlich nicht, wie das gemacht wird, weil das wäre das ein bisschen zu viel Aufwand. So. Und dann zeige ich euch gleich noch die andere Stelle, die wir haben, an der wir Schimmelbefall äh, in der Wohnung haben. So, aber das war es jetzt erst einmal hier äh, an dieser Stelle. Ich baue dann mal um. Bis gleich. Also ihr Lieben, auch hier im Bett sind 20 Minuten vergangen und äh, daher werde ich auch hier jetzt eben wischen mit dem ja. trockelweichen weichen Tuch dafür habe ich ein äh, weiches Mikrofasertuch hatte ich auch bei der anderen Stelle benutzt so wie gesagt ein bisschen beengt hier dass ich nicht den vollen Spielraum habe den ich gerne hätte aber ja, wir wohnen ja hier auch und äh, deswegen ist das halt ein Problem so alles schön abgerieben hier. Und jetzt gehe ich noch einmal hin und spüre auch hier noch einmal alles schön ein. Großflächig, damit auch hier der Schimmel, wenn er oben schon ein bisschen gestreut hat, nicht mehr ähm, nachkommt. Ja. Und natürlich werde ich jetzt wieder den Boden hier kurz abwischen, damit hier nichts auf dem der äh, Holzboden äh, schief geht. So. so. Ja, das Bett kann auch äh, in ungefähr vier Stunden wieder hingeschoben werden. In 20 Minuten wischt ihr noch einmal nach, die Stelle. Und dann äh, sollte der Schimmel eigentlich erst einmal eine ganze Weile nicht mehr wiederkommen. Sollte. Heißt nicht, dass es das wirklich nicht passiert denn Schimmel ist anders und Schimmel tut, was er will. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe es hat euch äh, ein wenig geholfen. Diese Prozedur könnt ihr eigentlich alle paar Tage machen, wenn der Schimmel nachkommt. Wenn ihr seht, dass irgendwo an einer Stelle Schimmel ist, und sei es nur ein kleiner Fleck, könnt ihr das sofort machen. Das ist natürlich viel weniger Aufwand. Ja, Aber wie gesagt, bei uns wächst der Schimmel ziemlich schnell. Vor allem, wenn es draußen geregnet hat oder sehr feucht ist. Und äh, deswegen ja, sieht das hier eben auch immer gleich nach ein paar Tagen so aus. Übrigens die Luftfeuchtigkeit in unserem Zimmer liegt bei äh, 56 Prozent und wir haben momentan 23,3 Grad Celsius hier drin. Ja, das ist auch einer dieser Beweise dafür, dass der Schimmel dadurch entsteht, dass eben die Wand hier eine Feldebrücke hat, also bauliche Mängel hat, genauso wie die Seitenwand. Ja, in diesem Sinne. Schön, dass ihr dabei wart. Passt euch auf. Lasst euch keinen Schimmel in die Wohnung kommen. Ja, möge die Kartoffel, äh, die, ja, das ist äh, das, das sind die Dämpfe, das müssen die Dämpfe sein. Möge die Kartoffel wachsen. Ja, und schöne Grüße von Isa und mir. Bis bald. Macht's gut. Und tschüss.